Seite aus dem eigenen Namensraum zur Begutachtung einsenden. Wenn die Seite fertig ist, zeige sie deiner Lehrerin oder deinem Lehrer. Diese sehen sich die Seite an. Passt alles, kann die Seite zur Begutachtung eingesendet werden. Klicke oben in den gelben Balken. Es erscheint eine Bestätigung. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Seite von der Moderation in den allgemeinen Namensraum verschoben. Dann kann die Seite über die allgemeine Suche gefunden werden.